nichts gefunden dazu oh, aber okay. egal start mein resident evil nochmal neu also kurz veronica x ich habe spotify drin gehabt nein aber wenn ich im ersten gameplay drin bin und ich sehe das links und rechts auf die balken hat nehme ich sie auch kurz weg ja meine gewalt Ja, ich nehme alles auf. Keine Sorge. Deswegen habe ich das zweite Mal schon gestartet, weil also ich vergessen habe, aufzunehmen und gleichzeitig sicherstellen wollte, dass ich keinen Fehler mache mit PS-Speicher. Jetzt nehme ich alles auf. Ich kann nicht skippen. Nein. Die Stimme ist so gut, ne? The American Midwestern town, Raccoon City, has been completely decimated due to the T-virus outbreak that was instigated by the International Corporation Umbrella. Claire Redfield, who arrived in Raccoon City to search for her lost brother, Chris, and a rookie police officer, Leon S. Kennedy, managed to escape from the city. But their ordeal was only a prelude of things to come. Three months later. Your identification number is WKD-4496. Welcome to your new home. Her name is Claire Redfield. We caught her trespassing in our Paris lab facility 10 days ago. She apparently infiltrated the complex looking for her lost brother, Chris Redfield, one of the surviving members of RPD's famous STARS teams. Don't move. you <laughs> Get out of here. This place is finished. I don't know, it might have been a special forces team. But in any case, this prison's been taken over. Troops have been wiped out. What are you saying? You're free to leave the complex. But you may as well know, you have no chance of getting off this island. And what about you? What are you going to do? Don't worry about me. Ja, Panzersteuerung. Woo. Ja, wir nehmen mal mit. Da liegt noch. Wahrscheinlich Schuss. Ah, nein. Zustimmungsmittel. Okay, da tut es voll. Boah, Alter. Medica 4496. Am Ende des Textes steht der Name des Wächters. Wachdienst: Rodrigo Juan Raval. Das ist wahrscheinlich der Dude hier, der gleich sterben wird, so wie es aussieht. Okay, Moment. So, ist jetzt besser. Ich kann noch ein bisschen lauter machen. Hallo? Ah ja, jetzt ist es viel lauter. Okay, also. Ah, oh, der erzählt mach das mal auf ein 7 vielleicht. So. Ja, das sieht gut aus. Tut mir ja. leid, dass du dich erschreckst dann. Kurzes Gucken. Also, ich muss jetzt kurz gucken, so wie es aussieht, ist das der Bildschirm. Das heißt, wir müssen rechts mal 5, Ja, das wird zu viel. 80. Das ist nicht auf 70 Ah, Ja, ist immer noch zu viel. Ja, da sehe ich nichts leicht. Das heißt, 600. 63 vielleicht. Seite. So, das ist ein bisschen langgezogen, aber es sollte passen. Die gute alte Panzersteuerung hier. Ich hasse sie. Aber das heißt... Der Aussehen tut's halt okay, aber das Steuern ist halt mühsam, weil ich muss mit dem Steuerkreuz spielen. Also ich kann auch mit dem G-Pad spielen, aber ne, ist kacke. Okay, so geht's. Ich speichere jetzt mal nicht, weil ich bin noch nicht so weit, wie ich kann. Also ich muss halt immer, ich muss mit dem Steuerkreuz so steuern. Dasselbe könnte ich halt hier noch machen, aber. Das ist die ganze Steuerung, die geht, ne? Das ist so mühsam. Und die Kamera ist auch Forced, die kann ich nicht ändern. Nicht meine nur wegen der Steuerungsart, das ist so mühsam. Du kannst nicht mal. Sch die zweite Treppenstufe glitscht durch ihre Beine durch. Lol. Ich muss die Treppe benutzen. Ich kann sie nicht hochlaufen. Okay. Hm? war mal kurz ja hier habe ich es gestreckt und hier nicht ich bin schlau ein kurz jetzt muss ich kurz gucken was ich da für eine einstellung habe ich dachte gerade irgendwas passt ja die treppe ist echt eklig so zum hochlaufen Transformation. links und rechts hier63 ja hier sieht man das ganz gut das müsste ziemlich genau passen so. Jawoll. Ein Kreis ist rennt. Jetzt habe ich Rennen nicht. Mehr. Aber der brennt. Der dürfte eigentlich nicht mehr laufen können. Okay, wir kriegen eh gleich Hilfe. Alles noch mal eine andere Zone. Ja, Scheiße. Schön ist es Ich weiß ja halt nicht, wo ich jetzt hin muss. Ah, da ist eine Tür, okay. Wenn die jetzt abgeschlossen genießen. <lacht> Wait. Don't shoot! Who are you? Huh? You're not a zombie. Well, great. We're right there. I'm this uh, Sorry about that little misunderstanding, but I thought you were another one of those monsters. Shut up! Make one wrong move and I'll shoot the Oh, Claire gibt's sich gar nichts mehr. Oh, wow, that's beautiful. I said I was sorry. My name Steve. Ich war ein prisoner on this island. And I'm guessing, you're not from Umbrella either. No, I'm Claire. Claire Redfield. Claire? Hm. Nice. Wie hieß er doch mal Steve? Hey, ich hab Namen schon vergessen. Hey, Ich Du bist der Zehnjährige, nicht ich, Alter. Was für ein Spaß! Ich hoffe, das stirbt. Cool. würde uns ein Bild eines Arten. Ja, das sieht auch fast aus wie eine Art, das stimmt. Ja, instant einfach. Steve ist einfach jetzt schon wirklich unten durch. Ah, ich muss eh safe. Jetzt habe ich eine Waffe, jetzt kann ich durch die Zombies durch. Aber dann heißt das Steve, dann war ich nicht falsch, das ist gut. Ich habe mir gerade nicht mehr sicher, wie er heißt. Also mit R1 ziehe ich, mit L1 kann ich... Let's do this. Ich habe halt Angst, dass Zombies, die ich jetzt töte. Das ist die Map. Ähm, dass die wieder aufstehen, später und stärker werden. Wie es bis jetzt der Fall war. Nee, Alter, also, diese Steuerung. Lade ich denn nach? Die letzte, die letzte Okay, das ist immerhin etwas. Ja, die letzte ich was selbst nachringen. Aber daraus komme ich doch. Map. Da links war aber zugenagelt. Ich gehe mal runter. Geile Treppenanimation. Oh Oje, jetzt bin ich gespannt. Hier ist fucking dunkel. Ach, das war gewollt, okay. Ich wollte eigentlich Sturma machen, aber ich muss mal gucken, wo. Da wäre doch safe, was irgendwas machbar. Anscheinend nicht. Okay, dann nicht. Lade. Wunderschöner Ladescreen. Komme ich an diesem Kopf heran? Nein. Nein, nein, komme ich nicht. Okay. wäre ja zu schön gewesen. Ah, die Zombies sind alle weg. Sehr gut. Dann. Da war eine Tür, die offen war. Ich probiere die nochmal, aber ich glaube, das war die es Also ja, das Volk mein ganz unheimlich öffnen. Ah diese Tür ist so. noch, okay. Da ist der Herr Steve wahrscheinlich durchgelaufen. Schlauer Mensch. Ich lauf Steve natürlich nach. Ich geh hier auf die Karte von mir aus. Da ist ein One. Hm. Ja, wir kriegen auf jeden Fall eine Pflanze, das ist schon mal etwas. Ah, ich kann zoomen, wow. So gut. Speicher, und Itembox. Ah, okay, okay. Ja, das ist schon mal etwas wert. Das ist X. Gehen wir mal ins Trockene. Ich bin... Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Diese Steuerung... Nein, Alter! Ich verreckst wahrscheinlich 20 Mal. Ich habe mich gespeichert übrigens. Wegen dieser Dreckssteuerung. Ich war ganz stolz auf sich, dass also er diese Steuerung programmiert hat. Ne? Was für ein Sau. Leben, achtung. Oder wir das doch mal? safe nehmen mir die karte sich mal wo ich hin muss hm, okay also wir sind hier da gibt es noch ein tor rüber in den geschlossenen raum müssen außen rum okay, so. ist hier sonst noch irgendwas die kiste die kann man sicher aufmachen X drücken, damit sie die Treppe hochläuft, weil ich die Treppe nicht hochlaufen kann sonst. Alles klar. Ja, bitte. Also dieses ganze Haus war eigentlich jetzt Verschwendung von Munition. Geradeaus ist die Tür. Jetzt ich da wieder durch die Ich hoffe ich sehe durch die Farben... Das ist ein Tagebuch... Ich Loch hier schon noch tot, nach meiner Informationen. Information vermute ich, dass ich weiß südlich vom Äquator bin. Zum Glück ist Bob in der Koje unter mir einer der wenigen interessanten Typen hier. Bob hat mir heute eine wilde Geschichte erzählt, warum er hier mit mir in diesem Loch steckt. Er war wohl mal das Sekretär von Boss dieses Ladens, Dieses also Boss namens Alfred hat ihn wegen des ein eines winzigen Fehlers eingesperrt. Was bedeutet das für mich, was wird mit mir geschehen? Ohne Vorwand hat eine Gruppe bewaffneter Militärs Bob hier rausholen und in das Gefängnis hinter der Guillotine gebracht. Ich werde mich um Mitternacht hier rausschleichen, mit ihm zu reden. Ich habe gehört, dass niemand aus diesem Gebäude jemals wieder zurückgekommen ist. Außerdem schleppt wieder da irgendwelche riesigen Plastiksäcke raus. Ich sollte lieber für Bob beten. Es war ein Fehler, ich hätte nicht da gehen sollen. Was geht da drin vor sich? Ich habe nur ein ehrliches, unheimliches Lachen gehört und Bobs Schreie. Uh, scheiße. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich kann dann gar nichts anderes mehr denken. Wird es mir genauso gehen? Ich darf es nicht zulassen. Ich darf einfach nicht. Bei meiner letzten Eintragung sind alle meine Mitgefangenen in dieses Gebäude rübergebracht worden. Ich weiß nicht, was nächstes dran bin. Ja, bin leider verwechselt. Logisch. Das ist ganz das Ganze ganz dass du Ja, wir sind am Arsch. Also die anderen hier. Noch mal. Rein. Ah ja. Nein. Ja, es war mega offensichtlich, dass es passiert, aber die Steuerung macht es halt nicht einfach, irgendwas zu machen. erschreckt habe ich mich nicht mal unbedingt, aber die lieblichste, die die, die, die wow. Das habe ich halt wieder heilen. Ne? bei Achtung, ich glaube, es gibt noch ein Gefahrding. Ne, ich wieder größer, okay. Ich Blutgruppe, alles, ja. Wieso nicht? Ich wollte gerade sagen, einer am Boden lebt ja noch. Jetzt sind wir gerade die Schäden weg, so. noch Beachtung. Ich will halt nicht unbedingt sterben jetzt. Ich habe bei dem schon einen Jumpscare erwartet, der da ist. so komisch in der Zelle rumhängt noch. Nö, hab ich keinen Bock drauf. Ich glaube, ich sollte wieder nicht so viel schießen, sondern mehr äh, gucken, dass ich rumlaufen kann. Das ist ein Hund. Okay, da komme ich nicht rein. Ja, es ist verdammt... Wer hätte das denn erwartet? Frag mich, wann ich angegriffen werde da. Ja, es ist auch verdammt unnötig, dass man mit Treppen nicht selber hochlaufen kann, sondern X drücken muss, damit die scheiß Treppe hochgeht. Das ist voll dumm. Also klar, das Spiel ist halt alt. Es ist jetzt 20 Jahre alt oder so, aber trotzdem... Ja, die werden halt eh noch... Jetzt spielst du halt wie du, okay? Nein, nein, nein. No. Keine gute Idee. Ah, okay. Ja, scheiße. Ne?